Hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge der F1 2018 Karriere. Ja, ähm, heute mal ein bisschen, ähm, erkältet meinerseits, aber ich dachte mir, ey, die Folge muss jetzt auch mal kommen, warum nicht? Darum kommentiere ich jetzt ein bisschen, ähm, erkältet. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und ihr könnt es nicht so sehr hören. Ähm, ja. Ähm, ja, wir haben ein neues Update für, ähm, die, ja, Standhaftigkeit. Oder Standfestigkeit äh, in Auftrag gegeben und wir sind direkt ins, Qua äh, ins Rennen gesprungen weil ich äh, kein Qualifying gefahren bin ähm, wieso? weil ich habe neue Teile eingebaut und darum ist das halt jetzt so ja äh, wir haben auf jeden Fall ein neues Motor-Update bekommen das ist eigentlich schon so gut oder, oder irgendwas in der Motorenabteilung und ähm, ja an der Reifenabschluss so wurde auch was verbessert, die Highsticken sind jetzt anscheinend besser also ich hoffe das hilft uns weil in der Aufwärmrunde kriegt man meistens die Reifen nicht komplett auf Temperatur. Wer weiß. Und ähm, heute erwartet uns ein doch sehr, sehr interessantes Rennen. Von ganz hinten, oder von fast ganz hinten, müssen wir es jetzt irgendwie durchschlagen. Das wird sehr interessant werden. Ja, sauber. Hat wieder ein paar, wie gesagt, neue Updates bekommen. Ein bisschen mehr Leistung. Jetzt sind wir, haben uns wieder ein bisschen näher an die drei Top Teams dran gearbeitet. Und es ist krank, wie eng die drei Top Teams beieinander sind. Weil Red bull hat ja ordentliche schritte vorwärts gemacht und ähm, ja vielleicht sind wir am ende des jahres tatsächlich ähm, an den drei top teams dran also pace technisch in den rennen konnten wir auch überzeugen Ungarn war natürlich jetzt ein sehr, sehr ärgerliches rennen für uns aber wer weiß ja deutschland war ja auch deutschland war ja ein sehr überraschendes rennen auch sehr sehr viel glück dabei gehabt und ja wir sind ja eigentlich ganz gut gestellt in der wir also so ähm, sollte einiges drin sein und ja wir sehen es hier, wenn die Updates kommen, sind wir schon wirklich fast an Red Bull dran. Das könnte extrem spannend werden. Und, ähm, ich muss auch dazu sagen, wir hatten extrem viel Glück in dieser Saison. Ähm, es ist nahezu kein Up Update irgendwie, ähm, ja, fehlgeschlagen. Und, äh, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Auch in den Rennen selber. Also, vor allem Deutschland und, ähm, ich glaube, Kanada war auch noch sehr, sehr, äh, sehr sehr glücklich der Ausgang äh, kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen ja ähm, hier fährt man äh, ein Stop auf der Strecke und ähm, ja ich war im Menü warum auch immer ähm, ja ein Stop ist hier am schnellsten daumen von Soft auf Medium achso ich wurde disqualifiziert in der Einführungsrunde ja ähm, Sprit habe ich gar nicht mal so viel mehr mitgenommen anscheinend stell ich hätte mehr mitgenommen ähm, ja ein ist hier deutlich schneller 8 Sekunden etwa und ähm, da wir eh von hinten starten, konnten wir die 1 natürlich nehmen, weil wir sind nicht gefesselt an unsere ähm, Reifen. Und jetzt geht der große Preis von Belgien los, weil dort startet einziger hinter uns und wir haben einen echt mittelmäßigen Start, weil halt auch die Reifen kalt sind wegen dem DSQ in der Einführungsrunde. Ähm, ich weiß gar nicht, was da genau passiert ist. Ja, und hier berühren wir unseren Teamkollegen Charles Leclerc. Kommen sogar an ihm vorbei und der startet sogar auf den äh, Supersoft-Reifen. Und jetzt hier in der Rouge. Oh, Sainz ist sehr, sehr langsam. Wird aufgehalten von Alonso. Und wir berühren sein sogar. Hatten aber Glück, dass wir keinen Schaden haben. Und hier müssen wir abbremsen, weil Alonso so verdammt langsam ist. Er hat ja schon alle in der Rouge aufgehalten. Und ähm, ja, man sieht, der McLaren-Renault hat vieles, aber auf jeden Fall keine Power. Und so sind wir schon auf P11 nach einem Sektor. Also das war doch eine sehr gute Runde. Ähm, die KI ist leider immer noch in diesem Spiel sehr, sehr schlecht in der ersten Runde. Und ähm, ja, zweite Runde hier in ziel bei. Ich glaube, ich glaube, das ist so, als die Kurve, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, ja, können wir uns Romago Jean schnappen? Und jetzt sind wir schon direkt hinter Nico Hülkenberg. Und den können wir vielleicht kriegen. Ich meine, wir haben den mit Abstand stärksten Motor hier. Und das hier ist wirklich ein. Der erste Sektor ist ein Vollgas Sektor. Es gibt nur die erste Kurve und der Rest ist Vollgas. Und dementsprechend push auch. Wir sehen überholen Fett und ich krieg die Kurve nicht. Also ich, ich verbremse mich, aber krieg die Kurve noch irgendwie, weil ich diesen Platz unbedingt brauche. Und da ist auch schon Verstappen, der scheint zu strugglen. Nur auf P8 der äh, Niederländer. sehr, sehr ärgerlich, weil hier sind definitiv sehr viele Verstappen-Fans in Belgien. Und Verstappen versuchen zu verteidigen. Und dann gehe ich auch nicht rein, weil es macht ja keinen Sinn das zu verteidigen. Ja und wir kommen nicht so gut durch die äh, schnellen Kurven hier auf jeden Fall. Also und wir sehen Power ist eigentlich das einzige was wir haben und hier war ein ungewollter Geholversuch äh, von mir. Ich habe nicht erwartet, dass der so lange, dass der Versammlung so lange in die Kurve reingeht in die Bus-Stop-Schikane. Aber ja, warum nicht? und dann beim rausbeschleunigen haben wir mehr leistung auch wenn wir eigentlich weniger traktion haben ähm, als die supersoft fahrer wobei die supersoft jetzt auch jetzt langsam abbauen vor allem da Verstappen ja mit diesen reifen gestartet ist und die auch ein Qualifying hat und hier fliege ich beinahe ab in Rouge. Rouge ist in diesem Jahr in dem spiel extrem gefährlich also wenn man kein setup hat und ich hatte auch kein gutes setup ähm, dann kann man hier selbst wenn man ganz normal durchfährt äh, abfliegen ja und Ocon konnte ich hier super einfach überholen. Und wir sehen, die beiden Fus-Indias haben einen super qualifying anne hingelegt So wie auch beim echten äh, ähm, Belgien Grand Prix in 2018. Und ja, Paris ist auf P5 und wir greifen hier auch wieder ungewollt äh, rein gegen äh, Daniel Ricard. Und da ha habt ihr gesehen, ich habe nach links dann gelenkt, weil ich Angst hatte, ähm, äh, Paris reinzufahren. Das bin ich ihm dennoch. Aber ich wollte halt einfach einen Schaden, ähm, vermeiden. Ähm, ist es ist halt sehr, sehr ungewohnt, dass die KI teilweise sehr, sehr früh bremst. Und dann erwartet man das nicht. Gerade weil ich auch auf der höchsten KI-Stufe fahre. Und wir sehen hier, was für ein großer Unterschied das hier ist mit der S und dem krassen Motor, den wir haben. 347 km waren es, glaube ich, mit der S und maximaler Leistung. Aber es reicht nicht ganz. Paris kann sich irgendwie hier gegenhalten. Und hier kann ich leider auch keinen Angriff wagen. Wir sehen auch, ich bin gerade schon, ähm, ich müsste eigentlich Sprit sparen. Aber gerade dieser erste Stint ist sehr entscheidend, wo ich rauskomme. Außerdem habe ich auch noch den Vorteil, dass ich eine zwei stop äh, eine 1-Stop Ein Wenn die KI eine 1-Stop Ein fährt. Und da komme ich sehr, sehr schön auf dem Körper raus und verliere Zeit, weil ich quer stehe. Ja, ähm, was hier sehr, sehr besonders oder sehr, sehr wichtig in dem Rennen ist, ist einfach die tatsache dass ähm, man kann zwar mit dem super soft äh, und medium eine 1 fahren ja das geht ähm, aber die KI wird das wahrscheinlich nicht tun weil normalerweise die KI immer die strategie nimmt die ähm, der Renningenieur ihm in, in gibt und das ist nun mal keine strategie äh, die der Renningenieur selbst eingibt also ihr habt ja gesehen er hat mir entweder vorgeschlagen soft medium oder zweimal super soft und einmal soft und dementsprechend habe ich natürlich auch einen gewissen Vorteil. Das es ist eigentlich schon ganz gut, dass ich hier ähm, so weit vorne bin. Weil mein wirklicher Vorteil, der kommt ja erst noch dadurch, dass ich einen Stopp weniger machen muss als die Konkurrenz. Und ihr seht, erster Sektor ist immer lila. Natürlich auch wegen dem DS und alles. Und hier komme ich wieder auf den Körb. Und ich drehe mich fast in die Wand. Kannst irgendwie noch anfangen. Peres ist wieder dran. Er versucht sogar hier außen anzugreifen. Das kann er vielleicht sogar machen, auch wenn seine Reifen langsam abbauen. Und hier habe ich zu spät eingelenkt sehr, sehr viel Platz gelassen. Und Perez könnte die Chance jetzt nutzen, aber er gibt nach. Also da hätte er auf jeden Fall äh, gegenhalten können. Und jetzt versucht er hier jetzt zu überholen, hat ein bisschen Exit bekommen aus der Kurve. Aber dann kommt die Leistung meines Motors am Ende raus in den höheren Gängen und ähm, ja, war wohl leider nichts. Hätte sonst ein sehr gutes über von Paris werden können. Wir sind aktuell auf P2 schon. Einige Fahrer haben schon äh, gestoppt, anscheinend. Und jetzt haben wir die Führung übernommen. Wir sind jetzt in Führung liegend, weil alle anderen in der Box waren. Mit Ausnahme von. Nee, von. Na, Raikön war wahrscheinlich einfach schon in der Box. Ja, Raikön war schon in der Box und der ist auch direkt hier bei uns. Und genau deshalb versuche ich alles um ihn hinter mir zu halten er hat die super soft und da verteidigt sehr hart das tut mir ein bisschen leid ähm, aber es war noch irgendwo vertretbar und ich versuche alles hier rein hinter mir zu halten er hat die frischen reifen meine reifen sind neun runden alt er hat aber frische reifen und, und zudem auch noch äh, die weichere reifenmischung und auch noch den ferrari der schneller ist und da da konnte ich nicht gegenhalten aber ich wusste jede jede paar meter die ich ihn aufhalte die werden mir am Ende helfen, weil ich ein Stop weniger machen muss. Ja und da Reikun mich jetzt überholt hat, müssen wir beide eigentlich ein Stop fahren und sozusagen habe ich jetzt eigentlich schon den Sieg mehr oder weniger verloren. Aber wir sehen, Reikun ist äh, schon drin gewesen Runde 14 und wir sehen, der ist nur ein paar, der ist nur ein paar wenige Sekunden weg, würde ich sagen, so würde ich würd sagen so fünf Sekunden. Und da ist direkt Verstappen, Max Verstappen, der auf den Mediums jetzt ist. Äh, warte, was? Warte, warte, was? Ich dachte, ich bin auf... Äh, hab ich... Warte, warte. Ich ich dachte, ich bin ein Stop gefahren. Warte, was? Das Rennen ist schon ein bisschen näher. ich bin fest überzeugt, dass ich ein Stop gefahren bin. Jetzt fahre ich doch mit Supersoft. okay ich weiß nicht ob ich irgendwie einen Stop ausgelassen habe oder haben die reifen so lange ausgehalten ich weiß es ehrlich gesagt nicht es tut mir jetzt leid ich bin gerade ein bisschen perplex. Ähm, ja, okay das passiert wohl und wir sehen reikönen der kämpft richtig richtig hart ich glaube mit valtteri bottas ist es und wenn die so weiter kämpfen und ja es ist bottas und wenn die so weiter kämpfen komme ich immer näher ran wir sehen lila sektor nach lila sektor von mir und ich komme immer schon ran, die kämpfen da schön vorne beide. Raikön hat die weichen Reifen, der müsste eigentlich gegenhalten können, aber vielleicht sind auch jetzt im Endstadium des Rennens ähm, die Mediums verbotter stärker. Und wir sehen jetzt Runde 19, ich bin an Raikön dran. Und ja, ja, jetzt in Kurve 1 wird nichts äh, möglich sein, aber ihr seht, ich habe noch ein bisschen ERS und ihr wisst, ich habe extrem viel Motorleistung und sehr, sehr wenig äh, ja, Downforce und dadurch eine hohe Topspeed. Und könnte vielleicht Raikun kriegen, nein, weil der Ausgang aus ist richtig schlecht war. Aber Raikun kann wieder an Bottas vorbeigehen. Also die geben es sich richtig. Und vielleicht kann ich ja profitieren, also ist alles möglich. Und Raikun kann ich jetzt hier vorne halten, das ist vielleicht gar nicht so gut. Ähm, weil Bottas natürlich jetzt der Essert und dann wieder vorbeiziehen kann äh, nach dem ersten Sektor und auf der langen geraden auf der Camel Straight, aber ich gehe hier jetzt rein und überhole Bottas und damit ist Reiko mehr oder weniger sicher, es sei, ich kann jetzt irgendwie im ds fenster mich halten, aber es sieht eigentlich aus, als ob ich glaube, ich müsste im ds fenster sein, wer weiß und hier stand ich wieder sehr, sehr quer, das hätte auch einen Abflug geben können, ich mag die kurve echt nicht hier und ich kriege das DS. und jetzt ist die Frage, reicht die Leistung, um an Reiko dran zu kommen? und nein, es reicht nicht, Reiko verteidigt sogar schon und dann gehe ich doch unerwartet rein. Wollte da gar nicht rein. Man hat es gesehen. Und dann rühre ich Raikön und äh, drehe mich beinahe in die Wand. Das hätte echt, echt schlecht aussehen können. Und charlie Leclerc fliegt raus aus dem Rennen in der vorletzten Runde. Also, mein Teamkollege Leclerc hat echt viel Passion in dieser Saison. Und das ist das macht mich schon ein bisschen traurig. Das ist echt, echt ärgerlich. So, letzte Runde. Ihr seht, ich muss Sprit sparen. ich Also, was heißt Sprit sparen? Ich habe halt genau so viel wie ich halt brauche 0,0 Runden überschuss etwa und ja jetzt ist die frage kann ich reikön jetzt hier auf der chemistry holen das ist eigentlich der letzte punkt den ich holen kann und hier stehe ich wieder quer die super soft die bauen ab wie sonst was aber jetzt muss ich alles geben letzte Runde hat nicht geklappt ich muss jetzt für diesen move gehen ansonsten ich kann sonst nichts mehr machen und hier gehe ich rein ich gehe wirklich rein und das war wirklich riskant wie sonst und ich komme irgendwie vorbei an fuck yeah geil ja und ich komme irgendwie vorbei an <lacht> Kimi Raikön man hört auch wie ich mich darüber gefreut habe das war der letzte Punkt wo ich wirklich Raikön überholen hätte können weil mir sonst im Mittelsektor weggefahren wäre aber Raikön kann jetzt hier noch mal einen Versuch starten ich habe zwar mehr Motorleistung aber man kann immer was erwarten vom von den beiden finden hinter uns und er ist so nah hinter uns ich verteidige die innenbahn damit nichts passiert Sebastian Vettel gewinnt den großen preis von Belgien hier gefolgt von Hamilton und wir schaffen es irgendwie noch ganz knapp <lacht> oh mein Gott ach du scheiße WTF das war fahren am Limit und zwar das ganze Rennen über. Ja, P3 war auf jeden Fall unerwartet. Also dafür, dass ich wirklich vom P90 gestartet bin. Ich hatte natürlich auch einen sehr sehr guten ersten Stim Aber bin ich jetzt eine 1 Stop gefahren? Das frage ich mich halt jetzt wirklich, weil ähm, ich bin der fest überzeugt, dass soft und äh, super soft hier auf der Strecke nicht geht. Äh, also ich bin fest überzeugt, ich weiß jetzt da kommen Sie also wir, wir sehen es gleich, also ich bin gerade echt hin, perplex deswegen aber ich habe auch nicht mit diesem Rennergebnis gerechnet, da muss, da muss ich ehrlich sein da muss ich wirklich ehrlich sein Ja, Vettel hat ein super Rennen abgeliefert auch. Ähm, ja nächstes Rennen ist dann ja ich weiß gerade gar nicht, ist das, das müsste Monster sein, Italien und darauf freue ich mich natürlich sehr sehr mit unserem Motor Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Sebastian Vettel übernimmt die Führung in der Fahrerwertung. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute der Eismann. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt. Aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteurskampf. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze am Boden fanden. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn Sie das nächste Rennen verpassen würden, Aber den Fehler machen Sie nicht. Wir hoffen Sie wiederzusehen, also bis dann. Ja und wir sehen, ich habe tatsächlich einen Einzug gemacht mit Soft, Super Soft. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich wusste es wirklich nicht, dass das geht. Ich bin gerade echt ein bisschen sehr überrascht davon. Ähm, man hat es vielleicht auch gesehen daran, wie sehr ich gerutscht habe am Ende. Ähm, sehr, sehr überraschend. Also das hätte ich jetzt selber nicht mitgerechnet. Aber super Ergebnis und wir sind nur noch 29 Punkte hinter dem WM-Führenden. Und ähm, ja, da ist einiges drin. Also, da ist wirklich einiges drin. Wir können hier vielleicht sogar um die WM kämpfen, wenn ich weiter solche Leistungen abliefere. Und ähm, damit habe ich jetzt ernsthaft nicht gerechnet. Vor allem, dass die Soft, die habe ich neun Runden lang gefahren. Also, das ist wirklich am Limit. Wie war er denn aus ihrer Perspektive? Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, also man muss sagen, unser Aero-Paket war hier auf dieser Strecke grandios. Ich habe natürlich auch viel, viel Leistung, aber vor allem wenig äh, Tops, äh, ich Topspeed. Ich habe viel wieder, aber viel Aero dennoch gab. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Ja, also ich hoffe, ich kann mir nächstes Mal ein bisschen mehr Spannung da reinbringen, dass ähm, ich auch voll mitfahren kann und nicht im quali äh, Aussetzen muss. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ich denke, wir können auf jeden Fall sehr froh, sehr froh darüber sein. Das, das haben wir selbst nicht erwartet und ähm, ja, es kann nur besser werden. Das ist auch ein super Rennen gewesen. Ja, also ich, ich kann ja, ich bin definitiv gut unterwegs und ich glaube, er muss sich wirklich in Acht nehmen. Und vielleicht bin ja, ich auch der Lehrmeister. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Rennen in der Karriere. Monster Italien, das wird extrem spannend werden. Ich freue mich wirklich drauf und ja. Bis dann, ciao. Euer Rocky. Bis zur nächsten pa Folge der Karriere. Bis dann, ciao.